Ergänzend zum VGA gibt es den sogenannten Cinch-Anschluss, der für das Videosignal gelb markiert ist. Der rote bzw. weiße Anschluss dagegen ist rein für den Ton verantwortlich. Nicht jeder Beamer hat einen roten und weißen Cinch-Anschluss. Der Cinch-Anschluss ist an der runden Form mit einem Loch in der Mitte erkennbar. Das Cinch-Kabel kann einfach eingesteckt werden. Welche Seite des Kabels Sie verwenden, ist egal, sofern Sie kein Adapterkabel, zum Beispiel SCART, auf Ginge verwenden. Mit dem gelben Ginge-Kabel kann man nun einen DVD-Player, einen SAT-Receiver, eine Spielekonsole, einen Festplattenrekorder oder ähnliche Geräte anschließen. Auch der Anschluss eines Fernsehers als Signalgeber ist möglich zum Beispiel wenn Receiver oder pay decoder im Fernseher integriert sind. Manche Geräte verwenden noch den sogenannten SCART-Anschluss, etwa alter DVD-Player oder VHS-Rekorder. Im SCART-Anschluss sind alle Signale von Video und Ton integriert. Nutzen Sie in dem Fall einen Adapter von SCART auf CHINCH. Achten Sie hier darauf, dass es Adapter für CHINCH auf SCART sowie für Skat auf Change gibt.